Music <laughs> Also ich bin Sina Trinkwalder, 35 Jahre alt, Mama eines achtjährigen Sohnes und Unternehmerin. Eigentlich war ich Werber, eine ganze lange Zeit. Und irgendwann ist mir der Sinn meiner Arbeit abhanden gekommen. Und darüber hinaus habe ich mich gefragt, was denn meine Arbeit eigentlich an Relevanz für die Gesellschaft hat. Als ich das damit keine beantworten musste, bin ich ausgestiegen aus der Branche und wollte Menschen helfen, die sonst keiner haben will. Also wirklich alleinerziehende Menschen mit Migrationshintergrund und, und, und habe ich gesagt, mit denen mache ich jetzt die Firma. Das war die Idee. Also die Idee war der Mensch für die Firma und nicht ein Produkt. Und dann habe ich gesucht, was können wir mit diesen Menschen produzieren. Und so sind Textilien entstanden. Wenn man einen Produktionsbetrieb gründet, braucht man ein bisschen mehr Geld, als wenn man beispielsweise ein Dienstleistungsunternehmen gegründet. Alles, was ich in den zehn Jahren Werbung verdient habe und was mein Mann auch geerbt hat, haben wir zusammengepackt. Das sind mittlerweile fast 2 Millionen Euro. Und ähm, die haben wir hier reingebuttert. Dass ich so vom, vom Saulus zum Paulus wurde, da, da bin eigentlich gar nicht ich schuld, sondern ist ein Obdachloser schuld, der mir eines Tages an einem bestimmten Tag Zeitungen abgenommen hat und mir erklärt hat, dass er damit Weihnachtsdeko bastelt. Und als ich dann am Abend nach Hause gekommen bin, beim Abendbrot, hat mein Sohn auch noch ein Butterbrot in den Eimer geschmissen. Und für mich war das der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt ist aus. Wir müssen Dinge ändern. Und die habe ich dann geändert. Die Leute glauben immer, dass sehr förderlich für den Verkauf unserer Produkte ist, dass wir halt so super sozial sind, das ist völliger Blödsinn. Unser USP ist Ökologie, die aber auch wiederum daraus resultiert, dass wir uns sozial engagieren, weil ich mir die Frage gestellt habe, wie muss ein Arbeitsplatz geschaffen sein, damit er wirklich lange ausführbar ist durch meine Ladies. Und dann stellt man ganz schnell fest, man braucht keine Chemie, weil sonst müssen die Handschuhe und, und Mundschutz tragen. Und dann gehst du die Kette weiter zurück und du wirst kein Polyester, weil der sonst eine Lunge bekommt und du wirst keine Färbechemie, weil sonst der Färber bis zum Knie im Schwefel steht und du willst auch nicht, dass der Baumwollpfleger mit Pestiziden Pusteln an den Knien kriegt. Und so sind wir radikal ökologisch geworden. Der Tweet ist bei mir in dem Fall kein Einzelfall, sondern schon fast Standardwerk, wie erstmal Kaffee, was jeden Morgen kommt. Weil ich immer wieder Situationen habe, sei es, dass mir politische Unterstützung mal wieder verwehrt wird oder die Banken sich sperren nach wie vor, was auch immer passiert. Es gibt für mich kein Aufgeben. Weil wenn ich aufgegeben hätte, dann würde ich hier jetzt nicht sitzen und nicht mit 140 Leuten nähen.